Im Jahr 2018 sind weder noch der große Hype, noch sind sie aus der globalen Bildungslandschaft wegzudenken. Das Angebot steigt auch in Deutschland, die Nachfrage steigt unter Studierenden auch in Deutschland und ich glaube, wir beginnen jetzt erst damit, es richtig mit der Präsenzlehre zu verknüpfen. Und heute freuen wir uns ganz besonders darauf, im Rahmen der Bologna Digitalkonferenz über das Potenzial in der Studienvorbereitung mit vielen spannenden Leuten aus dem europäischen Hochschulkontext zu diskutieren. Ja, gehen wir dahin!